für euch die Szene wechseln, ne? Dass ihr das auch nicht seht. So. Ihr braucht kein Black. Jetzt habt ihr meine volle Fresse. Ihr habt meine volle Aufmerksamkeit. Ich weiß, das ist das, was ihr nicht wollt. Ja, ich machte den Icon Pick zum ersten Mal. Sorry, Brudi. So. Jetzt drücke ich X. Sollte jetzt aufgehen, ne? Ja, ach ne, seht ihr nix. Hab ich ja. So, sollte auf sein. R3. Ich hoffe, ich hab nicht äh, reingechokt. Ich hoffe, ich hab nicht reingejoked. Ja gut, das ist schon mal... Es geht schlechter, aber ein Deutschkopf ist nettes, was ich sehen will. Aber das wird wahrscheinlich der teuerste jetzt gewesen sein. Das wird jetzt wahrscheinlich der teuerste gewesen sein. Ein Deutschkopf sieht nicht schlecht aus. Aber das will ich nicht. Mit 3 Sternen Weakfoot. Das ist halt, ne? Müll gerade. So hat er starke Werte. Aber das ist nicht mein Spielertyp. Das ist mein Problem. Es ist nicht mein Spielertyp. Zumal es wieder ein Linksfuß ist. Ja, natürlich ist gut, aber den kann ich nicht gebrauchen. Es ist ein Stürmer, wieder mal, aber ja. Ja, Jungs, es ist ein guter Pick, aber sie ist nicht mein Typ. Ich bin kein Bulgare. Oder was ist der Bulgare? Weißrusse? Keine Ahnung. Ja, Bulgare sage ich doch. Ist halt ein Lever, ne, ist es eigentlich nicht. Aber der hat auch wieder Arbeitsraten, Mittel, Mittel Wien Del Piero. Und das ist scheiße. Noch haben wir zwei Stück. Es kann noch was kommen. Ivi, wie geht's dir? Mir geht's gut. Wenn jetzt noch was richtig Geiles kommt, geht's mir noch viel, viel besser. Jungs, Dankeschön für 31 Likes. Kuss auf die Nuss ist raus. An den ein oder anderen neuen Abonnenten hier auf dem Kanal, wer mich noch nicht auf Insta angestupst hat, gefollowt hat, wie auch immer. Hier steht mein Insta-Account. Da gebe ich immer bekannt ich das nächste Mal streamen, ist mein Einzel, äh, mein einzigster nicht mein einzelner, mein einzigster Social Media Kanal. Montags kommen immer die Wochenplanungen vom Stream. Und wir gehen in den zweiten, komm. Lineker, aber es sind zwei Stürmer. Aber Lineka ist. der hat immerhin vier Sterne Weakfoot. Da wüsste ich jetzt echt nicht. Nämlich deutschkov oder Lineker? Inek hat halt nur 88 Space, ne? Er hat zwar Antritt. Das ist halt jetzt ja wieder Prime natürlich. Doch einen Hammer. Ich will ihn gar nicht sehen. Ja, aber ich glaube, da würde ich doch lieber zu Deutschkopf greifen. Wenn ich den jetzt mal so vergleiche, hat halt nur drei Sterne Weakfoot, aber von den Passwerten, vom Pace her und so, Aggressivität, ist er auf jeden Fall besser. Mach beim letzten Auge zu. Ja komm, ich mach Auge zu. Oh, la <lacht> Den nimmer, den nimmer, den nimmer, den nimmer. Iha! Going to training! Hey! Haha! Samuel! Black Panda, aber drei Stürmer, ne? Drei Stürmer! Scheiß auf Del Piero und Raoul, weg mit denen! Den nimmer, Baby.